Du bist über eines meiner Videos auf dem Kanal gelandet und hast noch weitere Fragen zum Game? Dann schau doch einfach mal hier oben in der Suchleiste und tippe dort deine Fragen ein. Wenn du zum Beispiel Fragen hast zu dem Game Russian Fishing 4 und da dann speziell zum Gewässer Alte Festung, dann tipp das doch einfach da oben in die Suche ein und dir werden jede Menge Videos gezeigt. Alles zur alten Festung. Und das Wichtige ist, nutze diese ganzen Videos und diese Datenbank, die sich ja hier mittlerweile schon aufgebaut hat, einfach als, ja, als Datenbank des Wissens und such dir Spots raus. Auch alte Spots, also Spots aus alten Videos können nach Monaten immer mal wieder funktionieren. Dazu gibt es natürlich auch noch jede Menge Informationen zu den Basics, wie man da am besten anfängt. Ganz wichtige Brassenspots, Aalspots und so weiter, also alles was man braucht. Tutorials äh, zu den Basics, gerade wenn man im Low-Level-Bereich ist mit Level 12 zum Beispiel. Auch da gibt es dann immer wieder Informationen zu. Oder du suchst eine spezielle Angelmethode, sowas wie zum Beispiel Wacky. Dann tippen wir einfach mal nur Wecky ein und wir haben hier Wecky Rig, Rick. Wecky Rig, Wecky Rig, Quicktipp zu Spinning und so weiter und so weiter. Also es gibt jede Menge Infos, wenn man einfach nur ein Schlagwort reintippt. Äh, nutz diese Funktion hier und du wirst auf dem Kanal jede Menge hilfreiche Videos finden. Und wenn du jetzt oben rechts auf Abonnieren klickst, zeigst du mir, dass dir meine Arbeit gefällt. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr.